Hey Leute, willkommen zurück zu Sword Online Hollow Realization. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen weiter gelaufen, weil ich wollte kämpfen. Dann habe ich gegen diese komischen Pixeldinge gekämpft, die haben mich fest aufs Maul gegeben. Das also lasse ich sie jetzt. Mag die nicht mehr. Diese Verkrümmung ist die größte, die ich je gesehen habe. Sehen wir mal, ob ich, ob ich ihn durchschaffe. Ich esse in Dorsch. Also nicht, ich werde nur zurückgeschleudert. Ich Dimensionskristalle helfen nicht. Vielleicht habe ich einen wichtigen Gegenstand oder Ort übersehen, mal nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem abgestürzten Schiff, das wir auf dem Weg hier gesehen haben, Hinweise finden. <lacht> okay. Wir machen Quick Hier sind zweimal Questmarke. Hier ist ein Quick. Ah, okay, da führt mich direkt. Okay, dann gehen wir halt. Steht auch hier, ich soll zum Sioban gehen. Also. Sioban. Irgendwie. Okay, ja, das ist das Schiff. Okay, jetzt muss ich dann nur wieder hochkommen. Ich weiß nicht, wieso der Questmarker dann an der anderen Map auch noch ist. Aber egal. Ist ja eigentlich scheißegal. Hauptsache, wir sind hier. darüber stimmt. Bin ich falsch gelaufen? Ist das das Schloss da? Ja, natürlich ist das das Schloss. Äh, <lacht> ich glaube, ich war sogar fast dumm da. Wie komme ich jetzt da hoch. Ähm, wahrscheinlich von diesem Vorsprung hier. Ich muss wahrscheinlich höher und dann runter droppen. Irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, ich habe das letzte Mal auch anders geschafft. bin ich jetzt da? Jetzt nicht hoch. Meine Fresse. Manchmal liebe ich dieses Spiel einfach. Habe ich einen Skillpunkt zum Glück Ich bin nicht hier vielleicht. Okay, das war meine Fehler. Da, da war ich jetzt ein bisschen dumm. So. Und jetzt muss ich darüber kommen. Gehen wir nochmal höher. Ist okay. Scheiß Ameisen. So. Ich müsste 5 Schatten schwingen töten für eine Side-Mission oder ne? Komm, bock. Ich weiß nicht, ob das der sinnvollste Weg war gerade, aber. Ich weiß nicht mehr wie ich vorhin hochgekommen bin sonst. Nein, nein, nein, nein! Das war so knapp. Da löst es immer aus, ne? Kann ich hier hoch? Jawohl. Hier ist irgendwas. Ist das ein Hinweis? Der Dimensionsisotopkristall bringt nichts gegen diese enorme Raumkrümmung. Wir kommen nicht durch. Vielleicht wäre es gegangen, wenn wir uns in, einem Flie in unserem fliegenden Kriegsschiff einen Weg durchschießen könnten. Die Kraft des Kristalls ist eine Horde von Monstern angelockt, als ich ihn in den Generator auf der Brücke eingesetzt habe. Aber es ging schief, unser Schiff wurde zum Abschutz gebracht und unsere wertvollen Kristalle beschädigt. Also alle Kanonen zielen auf die Raumkrümmung und sind Schussbereit. Sie feuern, sobald sie genug Energie haben. Wir haben uns halt Soldaten entsandt, die mit einer neuen Kontrollplatte Kristalle finden sollten, aber die melden sich nicht mehr. In der Notiz heißt es, dass dieses das Kriegsschiff eins fliegen konnte. Coole Sache. Wie es scheint, war, dieser Tor, war dieses Tor zum Jenseits die Ursache für die Krümmung wie also die zwei da hinten stehen, was hier darum bedeutet, dass die Singularität der Grund dafür ist, dass all die Monster und Kartendaten hier verrückt spielen. Meine Vermutung ist, dass die Singularität sich halt genau dort befindet, wo das Tor zum Jenseits 1 war. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mit dieser Kanone ein Loch in die Krümmung schießen muss. Ich sollte mich umsehen. Diese Maschine sieht so aus, als würde sie etwas tun, oder als hätte sie etwas getan, bevor sie kaputt ging. Die Notiz dieses Typen hörte sich danach an, als hätte er versucht, dieses Ding zu benutzen. Das bedeutet, wenn ich nach, nach ähnlichen Geräten suche, erfahre ich vielleicht, wie ich die Raumkrümmung brechen kann. Ah, das waren die Gegner, das dachte ich gerade. Das ist nochmal ein Hinweis. Hier steht etwas geschrieben, es heißt hier, dass er ein Lesegerät für die Kontrollplatte. In der Notiz wurde auch eine Kontrollplatte erwähnt. Vielleicht ist das damit diese Metallplatte gemeint, die ich kürzlich gefunden habe. Ich stecke es immer rein, um zu sehen, was passiert. Kommandant hat Soldaten losgeschickt, um einen Dimensionskristall zu finden, den wir zum Abfeuern der Kanone brauchen. Doch ihnen wurde verboten, die vier Ouroboros-Korridor zu betreten und die verstärkten Dimensionskristalle zu holen. Hätten wir die Kristalle, könnten wir unsere Kommen abfeuern, aber sie werden gebraucht, um die Stadt am Larven zu halten. Zudem bekamen alle Soldaten den Befehl, das Tor zum Jenseits von allen Monstern zu beschützen. Kostet, was es wolle. Die Monster, die diese Kontrollplatte 1 besaßen, müssen früher die Wächter dieses Ortes gewesen sein. Nachdem nicht genügend Dimensions dieser Topkristalle beschafft worden konnten, starben die Leute und die Soldaten blieben übrig. Wie es bekomme ich die Kriegsschiffkanonen einsatzbereit, wenn ich die verstärksten Dimensionskristalle finde. Dafür muss ich die vier Ouroboros-Korridore betreten und sie suchen. Alright. Also ich darf jetzt die vier. Okay. Hier sind noch Regeln aufgelistet. Das heißt aber, die gehts müssten jetzt offen sein. Hier steht jetzt eine Regel drin mit... Du kannst... Ich muss einen Teleporter aktivieren in jeder Ebene. Ah, hier ist das Endziel, deswegen hast du mir das nicht, welche Gegner sind hinter mir her? Ja. Also, es war ich in dieser dummen Zeitkostüm bin. So, jetzt müsste es gehen. Das heißt, wir müssen aber die Tore Stück für Stück abfahren, so wie es aussieht. Also, ähm um, You can travel to the next floor by finding the gate key hidden, in, hidden inside treasure chest and activating the teleporter. Treasure chests and advisors cannot be examined while under attack from most enemies. You must reach the final level to exit the dungeon. Das sind die Regeln, so wie es aussieht. Die Tür ist zwar offen, aber davor stehen zahlreich zahlreiche Waffposten. Wenn sie Verstärkung rufen, bekomme ich Probleme. Ich sollte sie ausschalten, bevor ich den Ouroboros-Korridor betrete. Ich sollte sie tun, ich als Kidito. Also, ich nehme auf den nächsten das Ziel. Also, dann mal kurz. Na, ah, wieder ein Heilzirkel, verdammt. Das ist halt ein Gebiet, ne? Das bringt mir nicht viel. Ich muss den Heilzirkel rausnehmen. schießen denn? Okay, ich habe gift an mir ich muss zuerst glaube ich die iota schützen schon wegnehmen weil die schießen halt recht mühsam Und danach können wir an die wachtposten gehen die sind ja langsam genug die sollten sich gegenseitig nicht supporten können Kommen hat komm Ah, jetzt ist der erste, den ich angegriffen habe. Das ist nicht der Okay, jetzt nehmen wir Stück für Stück die Wachen. Hier müsste sich vor allem ähm, Asnar wieder durchsetzen können mit ihrem... Ich hoffe, ich weiß das gar nicht mit Lost Song, aber ich glaube, die hat bessere Chancen die so gepanzert dagegen. Skillpalette. Die Waffen noch leveln, aber ne. Ne. Scheißegal. Genau, die brauche ich. Äh, ich will den Heilzirkel schon drin haben. Aber halt nicht direkt aufrufbar. Die Musik wurde so still, weil ich die Waffe nicht angreifen Ah, ne, ist immer noch so tief. Ja, ist klar, dass ich das erste Ziel bin. Letzten. Nice. Ich glaube, das Erz ist schon gut, aber brauche ich auch nicht mehr wirklich. Das waren alle, bevor sie nach Verstärkung rufen. Konnten. Jetzt ist die Gelegenheit, mich in den Open Korridor zu schleichen. Schleichen vor allem. Mhm. Dann gehen wir mal rein. Steht nicht Multiplayer, Dungeon Einschaffen. Wird jedes Mal, wenn du zufällig generiert, nächsten. Ja, okay, das ist das, was ich gelesen habe. Anzahl der Ebenen 5... Okay, jetzt bin ich gespannt. Das heißt, wir machen jetzt einen Dungeon-Raid, so richtig Mystery-Dungeon-like. Das sind also die Ouroboros-Korridore. Was für ein seltsamer Ort, bin ich wirklich drin oder zeigt die Singularität auch hier ihre Wirkung auf den Raum? Hier sollten die verstärkten Dimensionskristalle zu finden sein, aber immer schön vorsichtig. Oh, ich krieg keine Minimap, fuck. die ich gegen die kämpfen kann. Sonst rush ich die. Wobei das Level eigentlich ganz gut hin tun würde, eigentlich mal so. Ich nehme alles mit hier. Ich gehe mal hier nach rechts. Hier ist nichts. Sag mal loben, wenn sie nichts gemacht hat, das ist halt immer gut. kurz gucken dass da nichts ist. Ja, ich werde nicht mehr leveln gehen. Ich glaube für die Main-Story, die Bosse, also die Monster sind recht stark hier von Leveln her, aber ich glaube mein Equipment gleicht das ziemlich gut aus. Okay, jetzt müssen ah, jetzt haben wir oben rechts ein Item für den Key. Und jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. geht's was nach rechts. <lacht> ja sie wird einfach genau so weiterspielen. Boah, dieses Labyrinth ist voll mühsam. Aber es geht halt keine Map, weil sie jedes Mal random generiert sind. Ich frage mich, ob das Design auch random kommt, dann das wäre noch cool. Eigentlich. Gegner-Randomizer wäre noch lustig gewesen. Steht da was leuchten, ich vermute mal das könnte Ausgang sein. Da ist noch eine Kiste da hinten. schauen, was da drin ist. Okay, ich glaube, da hinten ist nichts. Also ein paar Gegner halt aber... <lacht> ich hab den mir an geworfen. Na ja, gut, kommt her. Und auto ist Kirito echt nur Justice. Jetzt ist die Frage, ob ich die bekämpfen muss. Ja, wahrscheinlich. Schon. Ich will es dann nicht riskieren, weil. Also, ja, riskieren. Ich muss dann gucken, ob ich Aber ist egal, es gibt ja Level. Irgendwann mal dann noch. So. Ja, aber es gibt Rüstungskerchests. Das muss ich nutzen. Das heißt, ich brauche jetzt die Info gar nicht mehr hier. Das ist eine Aktion. Ah, krieg ich krieg nur Info. Moment. So. Speedboost rein. Guck mal, das wird der Schlüssel sein da vorne. Ah, ich kann nicht das sind ja nur random Items, aber ich kann sie halt eventuell trotzdem brauchen. Ich, meine, ich kriege auch was, wenn ich Quest-Equipment abgebe. Ah, Phantomstern. Irgendeine Equipment. Links ist eine Sackgasse, oben ist eine Sackgasse. Ich glaube, ich gehe nach links jetzt. <lacht> Wobei ganz oben halt auch was sein könnte. Aber hier ist die Kiste. Ich sehe sie schon. die Musik schon wechseln kannst du nicht okay. Oh, jetzt ist aber die Frage.. Okay, da vorne ist das Geld. Okay. jetzt mal davon aus, dass oben eine das Sackgasse so war gerade alles. Da so da drüben. Ja, das ist nicht so schwer eigentlich zu machen. Oder zumindest Dungeon 1 nicht. Kann natürlich sein, dass sich das noch ganz stark ändern wird. Oh, ich habe nur einen getroffen. Ja, weil diese ewig langen Kämpfe finde ich halt einfach nicht spannend, für das Video zu, so, ehrlich gesagt. Ich werde sie nicht rausnehmen, aber ich will halt nicht ewig lang kämpfen alles. Ich werde ein paar Gegner besiegen unterwegs, weil mein ep Bike fühlt sich schon recht gut, ich. Aber nicht alle. Längst nicht alle. Weil diese ganzen grünen Pfeile da, die könnte ich alle einsammeln für irgendwelches Material, aber nee. Da ist eine Kiste, ich geh kurz gucken, das ist ein toter Mast hier. Ah, alle meine Range kriegen schneller Schritt, deswegen sollte ich das vielleicht nicht einfach spammen. Alright. Dämonenflügel. Okay, wir haben schon stärkere Gegner hier jetzt. Jetzt ist die Frage, ob ich links muss, um den Ausgang zu finden oder in der Kiste. So wie es aussieht, ist da der Ausgang, weil hier ist das Ganze. Der hat angefangen. Pervers. Super. irgendwie schon Dämonen Ja, an dem komme ich kämpfen. Ich will gegen so einmal kämpfen. Ich glaube aber nicht, dass er so stark ist nicht. Ja, da tankt aber schon gut was weg. <lacht> ich kann trotzdem nicht viel machen. Ha! Der Kakteen tut sieht einfach geil aus, <lacht> weil es einfach nur so zwei fliegende Kakteen neben seinem Kopf hat. Okay, ich bin im Battle Mode, deswegen werde ich gerade angegriffen. Aber sind mehr Kisten. Ich muss mal kurz gucken, ob meine Equip schon äh, verbessert werden kann mit diesen alten Ausrüstungen, die wir da haben. Ich spiele übrigens ohne meine ganzen Boosts hier drin gerade mal so. Also nicht wundern, wenn ich nicht so viel Damage mache, wie ich könnte vielleicht. Kurz mal gucken, ich habe einen Helm bekommen. Ja, da drückt mein DPS aber gut runter. Aber ah, meine Life gut hoch. Den kann man sicher pushen, dafür. Ja, die sind alle gegen Damage halt. Voll doof, aber es ist halt gut. Okay, ich muss ein bisschen buffen gehen danach. Nach ich gehe nach dem Tempel buffen. Dass ich meine ganzen Equips ein bisschen verbessern kann. Ich glaube, ich kann die Equipment von meiner Party nicht einfach so ändern. So, mal kurz. Ne, ich muss das wahrscheinlich auch äh, im Dorf, ich glaube, in der Stadt muss ich das machen. Schon lange her. Ich glaube, es war in der Stadt. Hier hinten ist nur eine Kiste. Ah, ne, hier ist das Geld, ich dachte schon. Lorelei's Kapitulation klingt nach einem Item, das ich unbedingt haben will. Ne. <lacht> Aber wenn ich gerade schon, schon da stehe. Die Goldstücke finde ich so useless halt. Die anderen Items gehen ja noch wegen Upgrades, eventuell. aber Oder für Quest-Items, dass ich so 20 Äste mitbringen muss oder so. Aber. Naja. Mit Kristall des Lichts. Ich würde mal Speedbots kaufen. Ja, wir kriegen Corrupted Enemies. mal da gucken, was da ist, weil unten ist ein Item auf jeden Fall noch zu holen. Nur um sicher zu gehen, dass hier kein Geld ist. Gut. Okay, aber die corrupted von diesen fliegenden Teilen sehen schon geil aus. So ein korruptes Skorpion... also korrupt ist ja... ...befallen ist nicht so... ...corrupted ist ja... ...besessen oder sowas... ...oder, schon korrupt, aber halt anders. <lacht> äh, die, die sind auf jeden Fall geil aus. Von diesen Viechern hier wäre es sicher noch cool, so eine Corrupted-Version. Die haben dann so violette Flammen auf dem Rücken und so. Aber das ist ja eher wie Flügel aussieht für mich. Ich glaube nicht, dass es das wirklich Flammen sind. Auch wenn es Wüstengegner sind und Wüstenenemys hier haben irgendwie Feuer. Denn Wüste ist ja heiß und somit müssen die Gegner feurig sein. Logisch. Kämpft man ja. Okay, der hat andere Plus drauf, ne? Dann nehme ich den mal nicht. <lacht> Vorne die Fresse durchgedasht. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Wobei, das, das Ganze ist jetzt nicht so schwer, die Dungeons. Ich glaube, der Schlüssel liegt ziemlich da vorne auf dem Weg. Aber hier alles Back zu Tracken nur... Okay, ja, der Schlüssel ist mega-obvious. Ja, also ich wusste, dass es der Schlüssel ist, weil hier der Korridor Ausgang ist. Nicht? Der Ausgang ist eigentlich immer da, wo das Portal ist oder in der Richtung des Portals. Okay, hinten ist kein Key mehr. Ja, komm, wer will... Okay, noch eine Ebene. Dann haben wir das auch schon erledigt. Und die haben wir schon in Ki, guck mal an. Okay, dann kommen wir jetzt noch im Bosskampf rein. Scheiße. Ach, ich hab die meisten Boss noch drauf. Der ist leider gut, ne? Ich merge einfach 4 okay, erklären so ein Rapid-Fire-Controller ist ja ganz nützlich, kann ich einfach sagen, drück 4 und dann er einfach die Angriffe durch. Das voll lustig. Okay, wir sind bis jetzt fast auf einer 200er Chain oben schon. Mit über 600k Damage raus. Jetzt ist der K.O. Phase 2. Also ja, Phase 2 also ist einfach das doppel dienst hat. Wahrscheinlich das man sieht, dass man Damage macht ne? Weil wenn es ein Balken wäre, wäre es halt halb so schnell. Wir sind jetzt schon kommen, dass sie wirklich Damage austeilen. Oh, halte ich mal unbedingt. Halt euch unbedingt los. Okay, wir sind gehalt los. Die combo angriffe sind halt recht stark, das ist gut. Cool. Ah ich wollte dashen. nachskillen dass die ganze energie wieder kommt aber die items die wir hier bekommen haben sind echt gut muss ich so nebenbei sagen ach meine eclipse durfte nicht durchkommen natürlich so jetzt aber Da oben ist noch ein rotes irgendwas. Mal schauen. platin für mehr Life Points. Und R3 ist Axt, die nicht für mich ist. Vielleicht einfach das Zeichen, dass wir am Boss sind. Du hast den gerade Reinheit erhalten. Achso, das war der Kristall. Das war eine harte Nuss, aber ich habe ihn. nicht zu weg hier. Naja. Ja, wenn Kiryu sagt, es war eine harte Nuss, dann ist es eine harte Nuss, ganz Es war halt einfach mehr Maschen. Der Boss war auch nicht so schwer, es war halt einfach wirklich ein MASH-Boss. Okay, also, wir haben den ersten Gatekeeper erledigt jetzt theoretisch Gate Nummer 2 als Missionspunkt anstehen. Oder müssen wir jetzt wirklich jedes Mal diesen Kristall einsetzen? Äh, wo ist die Stadt? Ah, hier Dreieck. Markstraße, ich muss kurz shoppen gehen. Ich lese mal ganz kurz im Guide, ob ich alle vier Gates direkt machen muss. Na, da geht immer runter in die Kommentare, wenn ich das Handy schließe, ich weiß nicht wieso. Deep Data Domain. Okay. Okay, klingt sehr interessant. Äh, das dritte ouroboros klingt anscheinend sehr mühsam, aber mal schauen. Nein, ich habe ja das Spiel schon, nutzt nicht. Jetzt bin ich wieder auf der falschen Map. Also, ich bin echt froh für diesen Guide, dass ein geiler Typ da den geschrieben hat. Ich kann den kurz nachsuchen, noch heraussuchen. Der Editor wird ja auf Steam mal angezeigt. Steht da unten? Laughing Koffein, Koffein halt Koffein. Ja. Am 18. Dezember 2020 hat er geantwortet darauf noch, also der ist aktiv, das ist geil. Respekt für das. Okay, wir sind in einem Mall. Da unten sehe ich ganz viele Dialoge, die ich triggern könnte, aber nicht will. Hallo. Grüezi. Ich würde gerne abstehen, upgraden hier meine Ausrüstung oder? Ah. Aber die müsste noch gehen, ne? Ah, ich fehlt mir aber Items. fehlt und Untoten ist hm. Alright. Warte mal, kann ich die? Ja, machen mal ein Menü auf hier bitte. Heißt es, ich kann die ganzen Handgelenkszeuge hier. Irgendwas anders an. Na? Kann ich echt nicht upgraden. Okay. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich das wirklich anziehen will. Wobei doch, der gibt bloß auf alles. Ich habe einen Anhänger gefunden noch, <lacht> der aber nicht so gut ist. Es ist halt schon ein Damage-Output, 200 DPS pro Sekunde, wenn ein Angriff 24, äh, 42 runterfällt. Ist schon viel, aber ich brauche jetzt mal Asna, Liefer und Co. Also und Silica. Menü. Spazieren gehen. Glaube ich. Menü. Okay, hier sehe ich, was ich hier gebe, glaube ich. Genau. Nein! Oh, ich hasse die Menüs. Geschenk geben ich muss hier mit M L spielen. Okay. Habe ich kein Angelenk aus-equipped, das ich hier geben kann? Nein. Ja, dann eben nicht. Wo ist? Ich weiß, dass Asna eben gerade noch hier war. Da. Komm mal mit. Ja, und Liefer verpisst sich jetzt. Ah, Geschicklichkeit geht halt hoch, aber LP sind halt wichtiger, würde ich mal behaupten. Nein, will ich nicht, lass mich. Ich brauche schnell Liefer noch, äh, nicht Liefer. Ich kann nachgucken, wo die ist. Ist Aussichtspunkt der müsste da hinten sein? Ich gehe kurz Zeug verkaufen, dass ich nicht brauchen kann. Nachher in dem Fall, weil die Axt kann ich halt <lacht> einem den Dude geben. Wie ist er normal? Äh, agil ah, hier kann ich Date auslösen. Ich jetzt alles nicht mehr auf diesem Account, weil es sich nicht lohnt Weil das Ganze ist halt so useless eigentlich. Ich habe das nur wegen den Erfolgen irgendwann gemacht. Aber es ändert sich halt gar nichts im Spielverlauf. Ja, dann. Ja, Silica, hallo! Keine Lust mehr. Ich <lacht> halte jetzt einfach davon. Nein, ist schon cool, aber irgendwie auch nicht. Und dann heißt das für mich, ich muss kurz den Shopkeeper und den nicht laden. <lacht> mal kurz in Handel, ich krieg einen Anruf nochmal. So, Entschuldigung. Ähm. Meint's ja nur gut. <lacht> Geht eben darum, ähm, einfach mal so nebenbei. Ich habe ja Schneedienst, das heißt, ja, macht ihr, macht ihr jedes Mal, wenn ich da reingehe. Äh, ich habe Schneedienst, das heißt ich muss gucken, wo, wenn was schneit in unseren Liegenschaften, die wir haben. Das müsste ich jetzt kurz abklären. Da ist Siegel noch dran. Hmm. beim letzten Mal war es nicht dran. Die Dinger scheinen hier zu sein, um die Ouroboros-Korridor zu bewachen. Dann legen wir los. <lacht> nicht, dass es einen Unterschied macht. Da ist noch ein Port. Ich soll den vielleicht auf meinen vier legen, weil das ist voll Und auch verdammt stark. Der ist ein bisschen over. Für viele Gegner. Deswegen würde ich gerne den hier eigentlich runternehmen. Ja, ich mach das nachher kurz. Ich die Alps vom klingen runternehmen. Aus Vierg. Weil Eclipse ist verdammt stark, aber es ist halt einfach too much hier. Ach, das war's schon. Oh. War nicht rein in der Mitte? Ach so. Key-Items. Ich hatte recht, dieses Monster hatte Wachtdienst. Es ist der Weg frei, Zeit weiterzugehen. So, dann muss ich kurz meine Duell Skill Palette umplanen. Und zwar will ich äh wo sind das? Ah, ich muss hier die Palette... Nein, hier weiß ich nur die Waffe. Ah, hier Unterpalette. Ich war auf der falschen Palette halt. Macht Sinn. Anzahl der Ebenen 4. Ja, easy. Viermal mal locker noch. Wahrscheinlich heute sogar. Boah, das ist voll schön hier. Viel offener aber auch. Hm. Liefert jetzt erst Level 91. Theoretisch müsste ich halt viel mehr Leveln. Die App ist ja riesig offen jetzt so. Also, ja, okay, riesig nicht. Merke ich grad. Die Kreise sind ja was Bäume, die dazwischen stehen. Hier müsste eine Kiste sein. Wahrscheinlich auf dem Fels oben in dem Fall. Super, Kirito. Dankeschön. Das wollte ich jetzt unbedingt haben. Ich <lacht> würde sagen, hier müsste doch eine Kiste sein. Speed Oh, ein Speed Potion! Nice! Die Motten sind coole Enemies. Okay, wir daschen mal in diese Richtung hier. Ah, das ist ein Pfand. Da ist der Ausgang, da ist eine Kiste da oben nochmal. Ich gehe kurz runter gucken jetzt dann. weil im Süden hier müsste noch was sein. Ich weiß aber nicht, ob da nochmal Items drin sind oder einfach, dass es das die Map noch wie ein bisschen labyrinthiger ausbaut. Gehen wir kurz gucken. Fette AB Regen, Regen habe ich. AP Regen. Ah, nein, von hier komme ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, von hier komme ich doch, aber ne. Cool. Okay, ich habe AP Regen drauf. Fetten Arby AP Regen. Ist gut, ist gut. Ich muss eben eh mehr mit Potions spielen endlich. Doch nicht so schlimm, wenn ich die Maus sehen aktiviere, was mir ja gar nicht vorkommt. Nee, nee. Okay. Oh Mann, ich will eine Minimap. Alter, lass mich in Ruhe. Ist sogar despawned? Okay. So geht's natürlich auch. Ja, ich klatsche raus, weil äh, AP-Tränke kriege ich genug. Ich finde es so lustig, dass Magie und Dashen auf derselben Bar liegt. Also auf dieser AP-Bar. Wobei, es sind ja eigentlich nicht Magie, sondern... Es war Irgendwelche anderen Punkt. Ich habe nur Ring bekommen. Das ist gut, aber wieder weniger Damage. <lacht> Fuck Okay. Ich bin hier eh kein DD mehr in diesem Spiel, weil Asna alles macht für mich. Ich Kiste und links geht's weiter. Ich gehe mal zur Kiste. Muss die hinten sein. Da. Hier ist ein großer Loop. Ich frag mich. Ein Gürtel. Okay. Hinten sind nur eine Mies und eine Wespe. Okay, hier ist kein Geld. Ich dash auch weiter. Ja, ich sollte den Speed Potion vielleicht zuerst nehmen. Ich vergesse immer, dass Potions eine längere cast sauer haben, muss dann Geh's mal davon aus, dass der Enemy hier unten. Äh, dass das Portal hier unten ist. Ich war falsch. Shame on me. Ich glaube ich hab's vorhin sogar gesehen. Ah ne, das war letzte Runde. Alright. Ganz sicher. Seht ihr, da reicht und braucht viel weniger lange. Sieht zwar nicht ganz so cool aus, aber er erfüllt seinen Zweck genauso. Von daher, Curse. Natürlich cool, wenn man irgendwie nach oben dashen könnte. Ich brauche irgendwas anderes von Dämonen, aber nicht Flügel. Okay, hier ist die Map wieder in zwei Teile unterteilt. Ich bin zuerst, ich mache zuerst hier unten mal alles fertig. Ja, die, die Spawn Area von hier ist recht simpel. Ich glaube, da kann man schon random Dings dran setzen für einen Spawner. Ist jetzt auch nichts Spezielles, ehrlich gesagt. Also die ganze. habe. Ja die ganze Map ist nichts Spezielles, das meine ich damit. Boah, ich fresse recht, äh, recht Leben weg damit. Alter, ich habe verdammt viel Leben im Vergleich zu, bis jetzt. Letzte Anfang Folge hatte ich noch 85k. Max Life. Okay, da ist der Ausgang. Das heißt, ich muss in das obere Areal noch rein. Da komme ich so Ne, kann nicht sein, ist nicht die Kiste. Ah, ich habe auch über 1000 AP. Okay, jetzt bin ich richtig happy. Ne? Ja, das Equipment macht viel aus. Ich weiß. Immer. In jedem fucking RPG. Trotzdem würde ich das jemals nochmal... Also, wenn ich es wirklich nochmal durchspiele, weiß ich genau, das Letzte, was ich machen werde, ist Equipment. Beziehungsweise, weil ich dann ziemlich sicher weiß, dass ich im DLC gutes Equipment kriege. Aber ich habe jetzt einen guten Helm, das heißt, ich kann den Helm theoretisch upgraden dann. Ich mach mal kurz die Visuals an. -Nachricht. Mich interessiert gerade, wie, äh, wie die Rüstung aussieht. So, das müsste die Bossebene sein. Ach, Lehm. Ende der Katastrophe. Ja, Impuls und raus hier mal kurz Targeting abschalten. Ich habe mal kurz ein bisschen was rein hier. Ah, Ich muss warten, wenn man Impulse Impuls reicht nicht hoch. Ah, das ist ein Kopf natürlich. Da hat er wieder Multi-Hits. Kurz, ich hau mal kurz die Mana-Region rein. Ich muss Gaben kommen. Muss ich wirklich den Kopf angreifen? Ich glaube, sein... Schwanz ist eine gute Hitbox. Ah, dreht sich mit. Ja gut, gehen wir auf den Kopf von mir aus. Volle Ladung mit Eclipse jetzt diesmal. Ich habe ja genug AP... Ich einfach gar nicht was abgeht. Aber ich glaube der Drache macht doch nicht wirklich los. Kopf, Kopf des Mobs wurde für nichts so komisch. So ein fucking Kopf halt. Sein Kopf ist komplett down. Sein Tail würde halt cool sein, weil es die Hitbox wegnimmt, dass er hauen kann, aber naja. Wir müssen wieder auf den Kopf gehen. Okay, ich kann meine Tasks machen, Moment. Equip durchgehen und los. Ich dachte wenn ich den Kopf mache, dass er halt KO geht und liegen bleibt, aber naja. Das ist nicht mal ein multi Multistage enemy das ist einfach so, du kannst ihm eine Waffe wegnehmen, wenn du ihm den Kopf zerschlägst. Nein! ich habe ich nur 550k life, Max. weiß passt da gerade nicht. Habe ich einen Buff drin, der mir max life gibt? Habe ich den Fall aktiv gehabt. Ich mir jetzt erst auf, weil ich meinen Live-Bahn nicht gesehen habe. Also nicht angeschaut habe. So, jetzt müssen wir auf den Körper gehen. Theoretisch könnte ich wahrscheinlich seinen Körper durchgehen und treffen, aber. Ja. Scheiße, das ist. Okay, das ist wieder da. Ist mir egal, ich hau jetzt einfach auf den Körper. Das ist voll unspektakulär. Aber ernsthaft, ich dachte doch, ich habe mehr Life. Habe ich irgendeine Quip abgelegt? Ich dachte doch, ich komme über Touren, okay, wenn ich äh, alles drin habe, was ich hatte. Warte mal, das zieht mich runter, der zieht mich runter. Der hat mich ein bisschen gepusht, aber da komme ich auf 150, also 160 fast. Ja, und ich habe meine zweite Waffe. Ist halt ein bisschen schwächer noch, weil ich keine Items habe. Das dürfte eigentlich nichts machen. Macht es trotzdem komisch. Na egal haben wir kurz fertig, Faust des Zorns, nichts was ich brauchen kann, also ich könnte aber ne. Also wenn ich alles pushen würde. Okay ne, der zieht mir es doch ein bisschen mehr runter. Das will ich nicht. Für 8k Live ist mir zu wenig. Ich habe, wofür ich hergekommen bin, Zeit weiterzugehen. Nice. Dann beende ich 20 Folge und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Odin, alles von mir zucker. Cheerio!